Guten Tag, mein Name ist Markus Scheurer. In diesem Video erkläre ich euch, wie man die 30-Tage-Testversion von Kaspersky Internet Security kostenlos nutzen kann. Denn Kaspersky bietet mit dem Programm Internet Security nicht nur umfassenden und zuverlässigen Schutz gegen Schädlinge, Sicherheitsrisiken, Angreifer wie Hacker und viele Gefahren mehr. Bei der ersten Installation darf man das Programm außerdem 30 Tage kostenlos nutzen, also quasi 30 Tage geschenkt. So kann man alle Funktionen vollständig nutzen und ausgiebig testen. Gefällt einem das Programm nicht, kann man das jederzeit wieder deinstallieren und zu einem anderen Anbieter wechseln. Ich habe jedoch mit Kaspersky Internet Security sehr gute Erfahrungen gemacht und setze es selbst auf mehreren Geräten, darunter PCs, Laptop und Tablet ein. Denn seitdem ich das nutze, hatte ich auf meinen Geräten keine Probleme mehr mit Schädlingen Co. und das Programm ist einfach zu bedienen und arbeitet zuverlässig und schnell. Aus diesem Grund bin ich schon seit Jahren registrierter Partner von Kaspersky. Der Vorteil das Programm wird wie die Vollversion einfach auf dem PC installiert und bietet dann ebenso den kompletten Schutz und alle Funktionen. Denn eigentlich ist es das gleiche Programm wie bei der Vollversion. Mit dem Unterschied, dass die Lizenz nicht ein oder zwei Jahre gilt, sondern nur 30 Tage gültig ist. Kauft man sich später eine Lizenz oder hat bereits eine gekauft, muss man diese Lizenz nur noch einmalig im Programmfenster eingeben und aus der Testversion wird die Vollversion. Eine erneute Installation ist nicht notwendig. Ein weiterer Vorteil der Testversion, hat man sich für Kaspersky als Schutzsoftware entschieden, kann man das Programm sofort nutzen und die Lizenz erst später kaufen. Dafür hat man ja 30 Tage Zeit. Natürlich kann man den Lizenzschlüssel auch vorher schon eingeben. Mein Tipp auch falls man bereits eine Lizenz gekauft hat, kann die sinnvoll sein, denn die geschenkten 30 Tage kann man ja quasi kostenlos mitnehmen und erst zum Schluss die Lizenz erfassen. Der Haken daran, ohne eine Lizenz erscheint jedoch immer wieder ein Werbefenster, das auf den Kauf bzw. die Aktivierung hinweist. Wem das zu lästig ist, sollte die Lizenz gleich eingeben. Wie man den Lizenzschlüssel im Programm eingibt und damit die Lizenz aktiviert, erfahrt ihr in dem nächsten Video. Übrigens, die Lizenzen von Kaspersky Internet Security kann man auch bequem bei mir im Shop unter www.mks-pc-shop.de kaufen. Mehr Infos zu den Lizenzvarianten sowie dem Unterschied zwischen S-Lizenz und Upgrade gibt's in diesem Video. Und falls euch dieses Video gefallen hat,